Basti Short 00 Nix, Casino Knuriel. Unschuldig, unwissend, unbedarft. Der neue Short ist wieder ganz der Alte. Was worauf für mich auch besonders frei Auf den Blockbuster des Jahres. Aber der kommt wahrscheinlich erst zwei Nochten ins Kino. Ah, du meinst den An Science-Fiction-Film da? Von dem habe ich auch schon viel gehört. Da kommt mir an der Werbung kaum vorbei. Ein Raumschiff. Zwei Captains.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 Weihnachten 2021. Sei man nicht bass, aber gibt's wirklich nur mehr Fortsetzungen, sozusagen more of the same? Ich fürchte ja. Den Drehbuchautoren fällt heute halt nichts mehr neu Dann wäre ich lieber was lesen. Die Liebe in Zeiten der Cholera zum Beispiel. Toi, toi, toi.